Ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Collect All Pets. In dem Video werden wir alle epischen Pets und damit die letzte Area freischalten, die es gibt. Vergesst nicht, das Video zu liken und zu abonnieren. Viel Spaß. Wo, wo sind meine... Die Wiese. Oh nein, sag nicht. Ja, Collect All Pets wurde übersetzt. Die Wiese. Jetzt heißt The Meadow, die Wiese. Und The Forest heißt der Wald, also hier unten. The Desert ist jetzt die Wüste und die Arktis. Aber es sind immerhin richtige Übersetzungen. Roblox meinte ja, dass sie jetzt ihren eigenen Übersetzungs-Service verwenden, der besser geeignet ist. Aber guck mal, hier sollten meine Pets am besten mal farmen. In die Berge, los, in die Berge mit euch Kommt, kommt meine Pets, holt euch den Superkristall Ich brauche die 10, 210 Pets Ich habe 120, äh, 110 Ich habe 180 Pets Das bedeutet, mir fehlen dann noch 30 Pets und 30 Pets ist gar nicht mal so leicht Weil es gibt ja auch gar nicht mehr so viele Pets In den hohen Ligen, die, ich, die es noch übrig gibt Ich meine, ich habe alle gewöhnlichen Pets Ich habe auch alle ungewöhnlichen Pets Mir fehlen ein, zwei Ja, zwei seltene Pets Und dann muss ich eigentlich epische Pets fahren Vielleicht machen wir heute noch die zwei seltenen Pets voll so, ich würde den Superkristall abbauen, bevor ich jetzt die epischen Pets, epischen Pets, die seltenen Pets zusammensammle. So, aber Superkristall haben wir jetzt bald. Please, sag ich habe ihn. Okay, es dauert ein bisschen. Der Zähler da oben geht auch gar nicht mehr hoch. Warte mal, der steht auch bei 15 Minuten und 47 Sekunden. Wie lange wurde hier denn schon an dem Superkristall gefahren? Ja, keine Ahnung. Ich krieg da wirklich Coins, ich beschwere mich nicht. Ich meine, es geht ja gut nach oben. Und ich habe auch immer noch sieben Stunden Double Coin Boost. So, und jetzt haben wir ihn auch endlich abgebaut. Das Farmen dem Spiel macht meiner Meinung nach Spaß. Ja, das Farmen ist ganz cool, weil man nicht so viel aktiv machen muss. War hier schon immer dieser Berg genau in der Mitte? Also, ich weiß, hier waren Felsen, aber der in der Mitte, okay. <lacht> ich habe jetzt eine Woche nicht mehr gespielt und weiß nicht mal mehr, wie die Umgebung aussieht. Warte, da hinten Die will ich einsammeln. Please, komm dran. Ja. Nein, ich kriege den einen Save da hinten nicht. Bitte. Ja, gut, dann nicht. Wenn nicht. Dann sammle ich immer alles ein, was hier rüber geschwappt ist. Hol mir natürlich mein bereit zum Beanspruchen-Pad. Okay, gut. Kann ich zum Fusen verwenden. Und dann gehen wir mal ein paar seltene Eggs öffnen, in der Hoffnung, dass ich was Neues bekomme. Aber ich glaube nicht. Ich, ich habe schon die Vermutung, ich werde da nichts Neues bekommen. Aber wir können es ja alles zum Fusen am Ende verwenden. Wir lassen jetzt einfach mal Auto-Hedge durchlaufen. Ich baue noch zwei seltene Pads und dann habe ich alle seltenen Pads in dem Spiel. Aber dauert wahrscheinlich. Warte mal, hatte ich. Ich habe gerade einen Büffel gehatcht, den kannte ich gar nicht, als ob ich den schon hatte. Na gut, seit, seitdem ich auto benutze, gucke ich mir die Pets auch alle gar nicht mehr so genau an. Zum Beispiel dieses Mamu da eben, das habe ich noch nie gesehen vorher. Aber scheinbar hatte ich das schon. Ach Mensch, ich kann Pets doppelt entdecken. Und das, dieses komische Hippo, da habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Aber warte mal, die Pets vom Namen wurden doch jetzt bestimmt auch übersetzt, oder? Geisterpilz, natürlich. Kein Ghost Shrew mehr, sondern ein Geisterpilz. Oder Böser Geist. Okay. Oder Nilpferd. Okay, der heißt einfach nur Nilpferd. Ameisenbär, yeah. Hey, <lacht> ganz viele neue Pets, die ich noch nie hatte. Babykrabbe. Einfach nur, weil die jetzt alle auf Deutsch übersetzt wurden. Froschdrache. Froschdrache, okay. Alles klar. Ich mache mal wieder Auto-Hedge an. Dann geht's ein bisschen schneller durch. Ich soll jetzt erstmal hier wieder alles einsammeln. Destroy Crystals in the Mountains. Ja, da bin ich ja dabei. Perfekt. Aber ich habe keine neuen Pets dazu bekommen. Ich habe immer noch 180. Die zwei seltenen Pets fehlen mir immer noch. Na gut, aber ich habe 75 Pets. Und die kann ich doch erstmal fusen. Apropos fusen, ich kann ja jetzt erstmal die Drachen hier rausnehmen. Und dann wirklich die epischen Pets mit reinnehmen. Die Drachen, die machen ja jetzt gar keinen doppelten Schaden mehr. Also kann ich das vergessen. Ich gehe jetzt mal auf alle verschmelzen. Und hab ein paar mehr epische Pets bekommen. Auch ein paar neue Pets. Legendäre. Stimmt, legendäre habe ich ja komplett geskippt beim letzten Mal. Dann werde ich die jetzt reinnehmen, indem ich die Drachen hier wegpacke. Und dann die dann reinpacke. Sehr gut. Sicherung. Oh nein, warum... Warum heißt Fusen denn jetzt Sicherung? Ach, keine Ahnung. Das, wie das Spiel heißt? Das Spiel heißt Collect All Pets. Oder vielleicht heißt es inzwischen übersetzt, sammle alle Pets. Oder alle Haustiere, stimmt. So also jetzt habe ich hier einen Erzengel, okay. Das habe ich noch, einen Skorpion? Ne, sieht ganz cool aus, ist nicht so mein Fall. Das ist nicht mein Pet, aber die sieht auch cool aus. Mein Werwolf-Welpe? Werwolf-Welpe, der hieß damals noch anders, als ich ihn bekommen habe. Aufsteigen. Oh, ich brauche nur drei von denen, um die zu fusen. Das wusste ich gar nicht. Alles klar, wie viel braucht man denn, wenn man legendäre fusen möchte? Wenn ich hier legendäre fuse, brauche ich immer noch 5, okay. Aber wenn ich die unglaublichen Pets fusen will, dann brauche ich nur noch drei davon, okay, gut zu wissen. Dann dauert es vielleicht doch nicht ganz so lange. Aber es dauert trotzdem lang. Ich habe jetzt Ja, äh, ich kann nicht sprechen, 185 Pets von 210, die ich brauche. Also es dauert dann doch schon eine Weile. Ich muss eine Menge farben, um die ganzen Eier kaufen zu können. Also da wäre ein Code eigentlich wieder was Gutes. Die Quads bringen ja auch alle immer nur Boosts. Und Boosts habe ich ja sowieso ohne Ende. Bitte. Ich will nur ein neues, seltenes Pad. Gib mir ein seltenes Pad. Ich habe meine Frage schlecht formuliert. Gib mir ein seltenes Pad, das ich noch nicht hatte. Na gut, jetzt habe ich erstmal kein Geld mehr. War der hier schon immer? Diese Details. Ich weiß nicht, ob sie neu sind. Naja. Du brauchst drei gleiche? Ich, also ich brauche drei unglaubliche, aber ich brauche auch keine drei Werwolf-Welpen. Das war ja nie so. Ich, natürlich kann ich hier zum Beispiel drei... Mitternachts Einhörner neben, aber ich kann genauso auch ein Yin-Yang-Einhorn reinpacken oder ein Karmesindrachen. drachen Warum sollte das dann bei den unglaublichen Pets anders sein? So, Zyklopenfeuer, das ist ganz cool. Aber hatte ich auch schon. So ist das Leben, wenn man das schon hatte. So, Destroy Crystals in the Mountains. Jetzt habe ich nur noch Destroy Crystals in the Mountains. Das dauert ja auch ewig. Aber komm, jetzt können wir nochmal Eier öffnen und ich hoffe, dass ich jetzt mal ein paar seltene Eier zusammenbekomme. Das seltenes Ei. Ich sag schon wieder seltenes Ei. Ein paar neue Pets, nur noch zwei neue Pets. Zwei seltene neue Pets, bitte nur einmal. Löwe hatte ich schon. Das hatte ich auch schon. Das hatte ich auch schon. Das hatte ich gerade eben. Und das war's. Na gut. Theoretisch könnte man hier aber auch einfach auf K stehen und warten. Das hätte ich vielleicht auch mal... 200 Pets, okay. Das hätte ich vielleicht auch mal machen sollen, auf K. Ähm, die ganzen... Einfach mal hinstellen und farmen. Dann hätte ich heute im Livestream nicht so lange gebraucht. Jetzt muss ich hier nämlich acht Stunden warten. Naja, ich meine, ich könnte mich ja auch hier hinstellen. Auf Auto-Hedge... Oh Autohedge, ich habe da wieder genug. Wollt jetzt einfach weggehen. Leute, was haltet ihr davon, dass ich jetzt einfach acht Stunden lang streame, aber nichts mache, außer hier rumzustehen mit Autohedge? Das wäre doch genial, oder? Gib den Code Erdental ein. Okay, ich gebe den Code Erdental ein. Erdental Code überprüfen und ungültiger Code So ist das Leben Ja, eigentlich müsste man das so machen, um hier weiterzukommen Ui, was ist das denn für ein Skin? Das sehe ich jetzt erst Boogie-Boo hat es geschafft im Leben, Digga Was ist das für ein krasser Skin? Na gut, aber trotzdem sehen die Leute, die dort stehen, immer so gestretched aus ja, aber äh, es wäre irgendwo blöd, wenn ich jetzt im Livestream die ganze Zeit AFK rumstehe und nichts mache Das Pet will ich aber auch haben Kann mir jemand von euch das Pad hier geben? Bitte, danke Ach, leider gibt es kein Trading Ich will einfach Pets, die cool aussehen das will es haben. Ist das dein Pad? Gib es mir. Ich tue alles dafür. Nichts, ich will das Pad haben. Du brauchst drei werwolf für ein größeres Pet, wovon du drei brauchst, äh, um einen Werwolf zu füßen. Okay. Dann switch das System einfach ab einer bestimmten Stelle. Das alles klar. Warte, Drop Rate. Warte, man kann sich da hinten mehr Drop Rate kaufen. Ich will das jetzt schon kaufen. Und das ist dann wahrscheinlich... Ne, das ist die Drop Rate. 500.000 kostet es aber. Ist auch alles so teuer inzwischen. Naja. Sorry, gib den Code Erdentempel. Erdentempel habe ich, glaube ich, schon mal eingegeben. Ich probiere es nochmal. Erdentempel. So, Erdentempel bereits eingelöst. Ja, den hatten wir schon. So... Aber bald haben wir genug Crystals, ja, dann krieg ich 350.000. Aber die Zweige brechen im Dschungel. Das Blöde ist, den Dschungel habe ich noch nicht freigeschaltet. Der ist erst in der nächsten Region. Nein, da kommt gleich ein Kristall und ich kann ihn nicht abbauen. Leute, hey, wir warten, bis der Kristall kommt. Ich packe meine Pets erstmal so lange in die Desert. Das hier ist der Strand, das da hinten ist die Desert. Das ist auch blöd. Hier oben steht Earn Gold in die Desert. Aber wenn man in der englischen Sprache dann nicht so mächtig ist, dann weiß man gar nicht, dass die Desert die Wüste ist. Ja, das Pet sieht auch lustig aus, sehe ich gerade. Erdentempel heißt der Code, ja, den habe ich ja, wie gesagt, schon benutzt. Wie dann geht der Stream? Der Stream geht wahrscheinlich so um die 8 Stunden. Weil es dauert dann doch ein bisschen zu farben, bis ich die nächste Region habe. Hätte ich AFK machen können. Naja, mal na gucken. Ah, lustig. Nach Earn Gold in the Desert habe ich die Aufgabe, Earn Gold in the Desert. Das ist ja auch schön. Guck mal, hier hat jemand eine Quest im in the Forest, wie es aussieht. Mit den ganz krassen Pets. Guck dir das an. Stell dir vor, du hast so ein Pad. Das schlägt einfach auf die Kristalle ein. Uah, jetzt, uah. Mm. Der genießt sein Leben oder die hier. In der Hütte in the Forest gibt es einen Code. Okay, dann gucke ich da mal rein. Dann gucke ich da mal rein. So, also ich sehe gerade keinen Code. Seht ihr einen Code? Also ich sehe keinen. Ach hier. Secret Code was hier. Die Frage ist, ob hier wirklich hier geschrieben werden soll oder ob es mal wieder übersetzt wurde vom Spiel. Wir probieren einfach mal beides aus. Wir versuchen es erstmal so, wie es dort steht. Ich will es gerne so ins Bild bekommen. Ja, genau. Secret Code was hier. Macht keinen Sinn, das so zu schreiben, aber wir prüfen es. Und ungültiger Code. Na gut, und dann versuchen wir erstmal, wie es wahrscheinlich wirklich richtig ist. Und zwar Secret Code was. Herr, und da steht dann... Ja, zweimal Goldboost. Ja, danke. Ich habe den Code echt nie gesehen. Aber ist er sogar ziemlich... Dass ich den auch so nicht gesehen habe. Der steht da ziemlich offensichtlich sogar. Sammeln wir Gold in the Desert. Kriegen nochmal 500.000 dazu. Und jetzt muss ich in the mountains. Okay. Kommt mit, meine Pets. Kommt mit in die mountains. Kommt bitte. Lasst mich nicht im Stich. Meine Pets sind langsamer als ich. Warum? Äh, jetzt fahren meine Pets in den Mountains. Und ich hole mir nochmal schnell die Drops aus der Wüste raus. Direkt wieder geliefert die Lobby. Gerade Chat gelesen. Direkt kein Bock mehr. Steht in dem Chat. Keine Ahnung. Ich, ich gucke in Roblox nie in den Chat. Also über, den, über den Chat hat man nicht so viel Kontrolle. Deswegen habe ich den einfach aus. Und bitte. Ich will nur die letzten zwei seltenen Pets, die ich noch nicht habe. Bitte. Gönnen Sie mir. Hatte ich schon. Und. Hatte ich schon. Und. Hatte ich schon. Und. Hatte ich schon. Und, hat ich schon. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Da war ein neues Pad. Das, das sah aber aus wie etwas, was ich schon hatte. Was war das? Warte, ich will hier, Ich will nicht das Fusen. Hört auf. So. Was habe ich gerade eben gezogen? Was bin ich? Wolfswelpe. Okay. Okay. Wolfswelpe. Hatte ich scheinbar noch nicht. Sieht auch nicht ganz so sehr aus wie ein Wolf. Aber na gut. Ist auch ein Welpe. Aber ich glaube, ich kann daran nichts ändern, dass ich jetzt müde bin Ich müsste schlafen Ich habe heute auch Mittagsschlaf gemacht, weil ich so müde bin Ich glaube, ich, glaub, ich kann daran nichts ändern Das ist das Leben Aber ich habe jetzt schon mal ein neues Pad. Das bedeutet, es fehlt mir nur noch ein seltenes Pad. Und zwar das hier Keine Ahnung, welches Pet das sein könnte Aber mal schauen Aber ich muss sagen, ich farme trotz permanent aktivierten Doppelgoldboost Wirklich ziemlich langsam Ich könnte jetzt nochmal 1,5 Gold reinhauen aber jetzt auch nicht der Sinn der Sache. Und 500 Robux für eine Million Gold lohnt sich jetzt auch nicht. So, Destroy Crystals in the Mountains. So, das dauert immer so lange. Hallo, hallo, FNB. Na gut, dann müssen wir wohl warten. Ja. Aber ich hätte das machen können, als, als Roblox down war. Als Roblox down war, gab es eine Zeit am Anfang, wo man noch in Spiele reinkommen konnte. Und ich bin da in mein Spiel reingegangen und habe überlegt, in welches Spiel könnte ich denn reingehen, wo ich noch was von hätte, wenn das im Hintergrund läuft. Aber ich habe nicht an Collect All Pets gedacht, ich Idiot. Wäre ich einfach mal in Collect-All-Pets stehen geblieben, während ich da eine Stunde lang Fortnite gestreamt habe. Naja. Ich habe einen Freund, der ist in der Rangliste. Cool. Ich habe aber wirklich das Gefühl, die haben die Steine rutschiger gemacht. Oder die haben halt einfach nur ähm, Slope-Angle-Niedriger geschaltet. Das kann natürlich auch sein. Wie ist es dazu gekommen? Wozu ist es... Wie ist es wozu gekommen? Na gut, aber ich kann jetzt nochmal Eier öffnen, bis ich die Crystals da oben zusammen habe. So, seltenes Ei kaufen wir einfach mal. Und jetzt fehlt mir nur noch ein seltenes Pet. Da ist es! Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass das neu war. Ich hatte doch eben noch gesagt, diesen Büffel hatte ich doch vorher noch nie. Bison, Bison, Bison, Stier. Okay, es war ein Stier und kein Bison. Und es war auch kein Büffel. Babybüffel. Doch hier Babybüffel, Stier und Bison. Alles klar. Okay, das bedeutet, ich habe jetzt alle seltenen Pets und damit insgesamt 187 Pets. So, jetzt fehlen mir nur noch ziemlich viele epische, legendäre und fast alle anderen. Gut, Dann gehen wir einfach mal... Gehen wir episch... Ja, nee, ja. Was ist günstiger? Ein episches Ei kostet 750.000. Das seltene Ei kostet 160.000. Und zum Fusen braucht man 5 Pets, oder? Ja, 5 Pets. Das bedeutet, das epische Ei ist günstiger. Weil 160 mal 5 sind 800. Das ist ein bisschen mehr. Das heißt, mit dem epischen Ei sparen wir sehr deutlich. Dann werde ich das auch öffnen. Alles klar? Baumvolk. Was gibt's noch so für epische Pets? Ein Büffel. Haben wir sowieso noch nicht genug. Und jetzt für das eine, für das eine Eck sparen wir noch. So. An die 750 und nicht 700.000. Na gut, dann jetzt. Und epische ASI. Da drin befindet sich den outlaw Cactus. Den hatte ich schon. So, vielleicht kann ich das nächste noch öffnen, weil ich dann die Crystals in den Mountains habe. Perfekt. Und darin ist jetzt ein Wolf. Ah, okay. Sehr gut. So, Destroy Crystals in die Arctic. Da schicke ich meine Pets einfach mal hin. Und dann werde ich einfach mal alles zusammenfusen, was ich so habe. Hallo? Also, ich habe auf zurückgedrückt statt fusen. Okay. So, ein paar epische Pets gefusen, ein paar legendäre. Und jetzt, wenn ich nochmal auf... Nee, erstmal werde ich die legendären ausrüsten. So. Denn wenn jetzt die legendären ausgerüstet sind... Und ich will hier ein cooleres haben. Den hier zum Beispiel. Dann werden die nicht weggefusen. Und jetzt gehe ich nochmal auf alle verschmelzen und krieg noch zwei legendäre. Und damit habe ich jetzt ein Full-Team aus legendären, ne? Sehr gut. Königin Planter und Octopus königin finde ich jetzt nicht so interessant. Erzenengel. Warum Erzenengel? Erzengel wahrscheinlich. Wahrscheinlich die bessere Übersetzung. Sieht ganz cool aus. Skorpion, wie gesagt, ist nicht so mein Geschmack. Ein Monster ganz lustig. Aber die richtig coolen Pets, die ich schon bei anderen Leuten gesehen habe. Die will ich auch haben. So. Warum ist hier ein Ausrufezeichen bei Sicherung? Ach so, weil ich nochmal fusen könnte. Dann werde ich noch einmal fusen. Und? Ah, noch so ein Skorpion. Ja, brauche ich jetzt aber auch nicht ausrüsten. Ich mein, mir auch nichts. Den Baumvolk finde ich aber auch wirklich cool. Naja, kannst du mich und meine Katze grüßen? Nee, ich grüße nur deine Katze. Kannst du mal ein Video machen, wie man einen Simulator macht? Ich könnte erstmal ein Video machen, wie man eine Obby macht, oder? Vielleicht erst mal klein anfangen. Conny, es gibt Double in Collect collector Pets. Okay, aber ich muss immer noch 7 Stunden und 41 Minuten warten. Ja, zweimal Gold bringt mir nicht viel. Sache ist, es, man hat irgendwie permanent zweimal Gold drin, dann habe ich hier noch meinen zweimal Gold Boost drin. Und ja, man merkt es nicht wirklich. Ich farme schnell, aber... Ab einem gewissen Level kosten die Eier halt so viel, dass man es halt kaum merkt, wie schnell man farmt. Und ich muss 500 Crystals in der Arktik zerstören. Das dauert schon eine Weile. Tut mir leid, ich muss die 200.000 ausgeben, damit ich auf die glatten 50% komme. Ach, 50% ist auch das Maximum. Na gut, jetzt habe ich maximale Laufgeschwindigkeit. Meint ihr, dann ich kaufe mir mehr Schaden. <lacht> ich mache Schaden voll. Ich werde jetzt sparen, bis ich Schaden voll mache. Vielleicht kann ich dann die Crystals schneller zerstören. Vielleicht macht das Sinn. Vielleicht macht es auch keinen Sinn. Vielleicht das, äh, dauert dann alles nur noch länger, weil ich so viel Geld dafür ausgebe. Ich man mein, ist ja auch schon ziemlich teuer. Kennst du Bartergaben? Ja, sind halt Echsen. Was soll ich da kennen? Ich habe nie mit einer persönlich gesprochen. Weißt du, die sind, glaube ich, gar nicht so gesprächig. So. Ja, das dauert ewig, bis ich hier was zusammen habe. Aber ich höre, da hinten knistert es. Das bedeutet, die Person hat es endlich geschafft, den Kristall abzubauen. Und das bedeutet auch, da springt ein bisschen was rüber für mich. Ich bin reich, Leute. Gib's mir. Oh ja. Mein Reichtum. Ey, schieß mehr in meine Richtung. Nicht nach da hinten in meine Richtung. Da kommt aber echt wenig raus. Ist echt wenig rausgekommen. Vielleicht, weil ich nicht mit dran abgebaut habe. Naja, ich nehme trotzdem alles mit, was ich mitnehmen kann. Mein 5000 für so einen Drop. Gar nicht mal so schlecht, ne? So, und ich muss noch 200 Kristalle in der Arktik zerstören. müssen wir das über uns ergehen lassen. Wie sieht es eigentlich mit meinem Haustier aus? Ich, ich öffne jetzt noch ein gewöhnliches Ei, damit ich die gewöhnlichen Pets loswerde. Dadurch hätte ich dann eins mehr hiervon. Das bedeutet, ich bräuchte hiervon dann noch zwei. So, und von den seltenen bräuchte ich dann, ja, noch vier. Erstmal fusen wir wieder alles. Eins. Und zwei. Und jetzt brauche ich noch vier weitere seltene Pets. Und dann habe ich keine seltenen Pets mehr. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Das waren noch vier, oder? Ja, perfekt. Sehr gut. So, dann verschmelzen wir nochmal alle. Und das wär's dann. Wo kann man den Werwolf bekommen? Den Werwolf habe ich bekommen, weil ich ein paar legendäre Pets gefused habe. Wenn man legendäre Pets gefused, kommen halt die unglaublichen Pets bei rum. Und ich habe das im letzten Livestream gar nicht mitbekommen, dass ich legendäre Pets gefused habe. Weil ich ja wegen dem äh, Double Damage mit Drachen Event halt immer Drachen ausgerüstet habe, statt meine legendären Pets. So, noch noch 40 Crystals. Jetzt mal Goal Kick Simulator spielen. Ist das sowas ähnliches dann wie der Dunking Simulator? Weil wenn ja, dann würde ich ihn spielen. Wenn das dann stattdessen einfach nur so ein blöder Clicker Simulator ist, dann nein. Dann öffnen wir noch mal ein paar Eier. 1,9 Millionen, das reicht ja gerade mal für zwei Eier, wenn ich ein bisschen warte für ein drittes. So ähnlich wie Dunking Simulator. Okay, dann können wir uns das gleich mal angucken. So, Bratpfannen. Oh, das finde ich cool. Warte, wie heißt es nochmal? Du hast ein leeres Feld, bei dem du Pets ausrüsten kannst. Oh ja, lol. Seit wann? <lacht> habe ich mir eins dazu gekauft oder habe ich eins freigeschaltet? Ich weiß es gar nicht. Da dauert irgendwie länger, als ich dachte. Aber komm, jetzt öffnen wir noch ein Ei. Jetzt hoffen wir, dass da was cooles, neues drin ist. Und Lava Golem ist immerhin was Neues. Den Bratpfannen-Typen finde ich cool. Aber die reichen gerade mal so aus, um noch einmal zu fusen. Und dann kann ich hier vielleicht nochmal was Neues fusen und bekomme... Ich bin blöd. Und bekomme... Als ob ich schon wieder einen Erzengel ziehe. Das ist jetzt mein dritter Erzengel, Leute. Was soll das denn? So, ich weiß jetzt auch, warum ich einen leeren Slot hatte. Der Werwolf-Welpe war nicht mehr ausgerüstet, weil ich ihn, glaube ich, angeklickt habe. Na gut. Aber ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Erzengeln soll. Naja, ich kann sie zum Fusen verwenden. Ist aber schon mies, dass ich drei Erzengel und zwei Skorpione habe. Hätten mehr Pets sein können. Also ich hätte jetzt schon die 200 Pets haben können. Und von 200 bis 210 wäre gar nicht mal so lange. Aber von 197 zu 210 ist mir der Sprung dann doch wieder ein bisschen zu groß. Vor allem, wenn ich bedenke, wie lange ich farmen muss, um ein Ei zu öffnen. Deswegen würde ich sagen, reicht das jetzt erstmal mit Collect All Pets. Wir währenddessen AFK die nächsten Tage einfach hier ein bisschen stehen und Geld zu farmen, damit ich im nächsten Livestream auch ein paar mehr Eier öffnen kann. So, und da bin ich jetzt wieder. Ich habe jetzt noch ein paar Stunden gefarmt und habe 81 Millionen Coins zusammenbekommen. Will werde jetzt nochmal die Collect Drops in the Desert Mission gleich fertig machen. Und dann öffnen wir nochmal ein paar Eier. Mal gucken, was dabei rumkommt. Natürlich habe ich, während ich gefarmt habe, ein paar Eier durch mission bekommen. Aber ihr seht keine neuen Pets dazu. Aber halt, ähm, ja. Wieder seltene Pets bekommen, weil ich seltene Eier bekommen habe durch Missionen. Bisschen blöd, weil ich dachte, ich wäre jetzt mit seltenen Pets durch. Aber okay. Damit müssen wir uns engagieren. So, dann gehe ich jetzt erstmal Drops einsammeln. Ich habe übrigens auch ein bisschen mehr Patchstärke gekauft. Ich habe jetzt, glaube ich, 65% Bonus-Patchstärke. Collector, Oh, ich habe Strand statt äh, Desert statt... Äh. Ich habe Strand statt Desert gemacht. Das hier ist die Desert. Okay, okay, sorry. Dann war das so falsch rum. Aber ihr seht, ich habe hier 65% und es geht halt immer weiter und das ist so teuer. Deswegen habe ich jetzt da nicht mehr gekauft. Aber gemaxt ist jetzt auf jeden Fall ähm, Walkspeed, habt ihr ja schon gesehen. Ops Reach ist auch gemaxt, Sonst gibt's ja sowieso keine Upgrades, die man kaufen konnte, oder? <lacht> Ach ja, und ich habe mir einen weiteren Pet Slot gekauft. Ich habe jetzt schon neun Pet Slots. Das heißt, ich kann nur noch einen weiteren Pet Slot Free-to-Play freischalten. Die letzten beiden kosten mich dann äh, Gamepässe Plus zwei äh, Haustier-Ausrüstungsplätze. Lassen wir aber jetzt auch sein. Also wir sammeln einmal die Drops hier ein, aber 6.000 Drops könnte ein bisschen dauern. Ich würde trotzdem noch warten, bis wir diese 6.000 Drops haben, weil ohne die 6.000 Drops, ich meine, 81 Millionen klingt zwar nach viel, aber das Ei, das wir kaufen, kostet ja schon 750.000. Das heißt, ich kann vielleicht 85 bis 90 Eier öffnen und wer weiß, ob da so viele neue Pets drin sind. Ich kann Füßen ja, aber wenn ich Pech habe, kommen dann die ganze Zeit nur Erzengel raus, wie beim letzten Mal. Ich meine, ich habe drei Erzengel, zwei Skorpione. Und die Wahrscheinlichkeiten sind gar nicht mal so niedrig, dass ich doppelte Pets bekomme. Weil wenn wir hier runtergehen, wir sehen, es gibt richtig viele gewöhnliche und ungewöhnliche Pets. Aber so wie es realistisch auch ist, gibt es nicht so viele legendäre und erst recht nicht so viele unglaubliche und noch bessere Pets. Da wird es dann viel schwieriger... Die letzten Pets zusammenzubekommen. Aber ich habe eine neue Trophäe und zwar Gold verdient. Jo, die nehme ich an, weil dann kriege ich plus 20% nochmal. Das ist gut. Ich brauche diese äh, Boni. Ich habe hier die ganze Zeit Goldbonus drin. Es läuft die ganze Zeit ein doppel -Gold event Und trotzdem farm ich so langsam. Also irgendwann dauert es wirklich mit dem F Oh! Hier steht ein Code, Leute. Hier steht If You Ain't First. Ich hoffe, dass der Code nicht abgelaufen ist. Aber wir probieren ihn mal aus. So, if you ain't first. Geben wir ein, Code überprüfen und... ...noch mal eine Stunde Goldboost. Perfekt. Einfach so random Code gefunden. Stehen hier noch mehr Codes wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das der einzige Code. Aber der war auch ziemlich klein. Oh, jetzt muss ich wieder Codes suchen. Jetzt bin ich wieder auf dem... Äh, ...habe ich wieder den Drang, dass ich alle Codes, die hier noch versteckt sind, finden muss. Wir müssen doch noch welche sein, Leute. Und mal, hier auf dem Schild. Nein, unter dem Schild steht doch bestimmt was drunter. Nein, neben. Ah, unter dem Baum. Ganz sicher. In dem Haus waren wir schon drin, aber vielleicht hier unter dem Dach. Naja. Ich sammle jetzt erstmal nochmal Drops ein... Ah, hier, in der Desert farmt man auch gar nicht so schnell. Aber die Mission will ich jetzt noch wenigstens fertig machen, bevor wir anfangen, die Eier zu öffnen. Und wenn ich mir die Tabelle hier angucke, muss ich unbedingt Shiny Pets bekommen, weil die Shiny Pets sind so viel besser als die normalen Pets. Ich meine, schon ein episches Shiny Pet ist besser, als meine besten Pets, die ich jetzt schon habe. Aber Shiny Pets kriegen wir wahrscheinlich nicht so schnell. Das sind ja nicht umsonst die Shiny Pets. Und Bruder, warum hast du da eine Blume auf deinem Kopf? Top glänzend Score. Okay, Goldverdiener. Meiste Quests abgeschlossen. Digga, wie viele Quests... Wie viele Quests habe ich eigentlich abgeschlossen? Steht das hier, Quests abgeschlossen? Ich habe 162 Quests abgeschlossen. Und jetzt einfach 25.000 Quests. Alles klar. Stabil, würde ich sagen. Dann sammeln wir nochmal ein paar Drops hier ein. Ja, und immer wenn ich so ein volles Feld bekomme, dann sind das so fast 1000 Drops, die ich sammle. Ja, leider nicht ganz. Sagen wir mal, mal 900. Also es könnte ein bisschen dauern. Ich bleibe erstmal... Ich warte noch eine Weile. Wisst ihr was, Leute? Ich stelle mich jetzt einfach hier in die Wüste rein. Und schaue so lange ein bisschen Twitter durch während ich Twitter durchgucke, könnt ihr euch ja meinen Twitter-Account erstellen und mir auf Twitter folgen. Bringt mir eigentlich gar nichts. Ich schreibe auf Twitter kaum was. Egal, macht's trotzdem. Folgt mir auf Twitter. Bis gleich. So, Leute. Das haben wir jetzt auch geschafft. Ich sammle hier nochmal alle Drops ein. nehme das an. Und jetzt muss ich Drops in den Mountain sammeln. Perfekt. Oh, da hinten ist auch noch so ein Kristall. Da schicke ich meine Pets erstmal ran. Bevor wir Drops in den Mountain sammeln. So. Ich will mir dann noch die letzten Drops die da liegen. Und habe 88 Millionen Coins. Wie viele Pets habe ich eigentlich? Ich habe 16. Das bedeutet, ich kann auf jeden Fall mein Inventar nicht überfüllen wenn ich jetzt, keine Ahnung, knapp 90 vielleicht ein bisschen mehr Pets sammeln kann. Also gehen wir jetzt zu dem epischen Ei und hauen einfach Auto-Hedge rein. Dann geht's los. Hatte ich schon. Und ein neues Pad, okay. Und noch ein neues Pad, jetzt geht's langsam ab, endlich. Dieser Baum, den hatte ich neulich auch als seltenes Pad, fand ich ziemlich cool. Jetzt habe ich den als episches, der sah aber gar nicht so cool aus als, als episches Pad, weil diesmal nicht diese coolen Farbabstufungen hat. Oh, das war aber auch neu, oder? Naja, wir lassen es einfach mal durchlaufen. Was es alles so für Pets gibt. Leider kriege ich jetzt wieder eine Menge Pets, die ich schon hatte. Wobei der eine sieht ziemlich cool aus. Den will ich mir mal genauer angucken. Okay, ich habe jetzt zweimal den hier gezogen. Den nuklearen Typ. Okay, Typ finde ich irgendwie, ist eine blöde Übersetzung, aber... Ist nun mal so... Oh! Oh mein Gott! Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hier! Ich habe ein Dollarkätzchen. Da habe ich neulich erst, also gestern, für euch in dem Video noch gesagt, dass ich die gerne hätte. Jetzt habe ich sie. Perfekt. Ich will noch mehr Pets, die aussehen wie Pokémon. Los, gib mir! Gib mir mehr Pets! Und noch ein neues Pet. Okay, ich will jetzt... Einmal als Zwischenstand gucken und oh, die Giraffe, die ist in der Doppelselten. Wie viele epische Pets finden wir noch? Mir fehlen jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 epische Pets. Und das könnte funktionieren. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt alle epischen Pets finden. Aber zumindest 4, bitte. 4 neue noch die ich noch nicht hatte. Wir probieren es einfach mal aus. Einfach mal gucken, was dabei rumkommt. Da ja, war schon mit das erste ein V. Danach direkt nochmal denselben V gezogen. Also noch fünf epische Pets, übrig sind. Aber krass, was ich schon alles für Pets habe. Als ob ich die alle schon hatte. Ah, noch ein neuer. Jetzt habe ich noch vier... Epische Pads, die ich noch nicht hatte. Nur noch vier neue Pads. hatte ich jetzt nochmal das Donnerkätzchen. Und dann lassen wir es einfach weiter durchlaufen, bis ich was Neues ziehe. Was war das? Ach so, ich habe das Ding abgebaut. Na gut. Dann gönne ich mir natürlich jetzt einmal die Drops. Warte, vorher können wir noch ein bisschen öffnen hier. So, jetzt packe ich meine Pets einfach mal in die Berge. Und sammle hier nochmal alles ein, weil dadurch habe ich dann wieder ein bisschen was, was ich zum Öffnen nehmen kann. Hier mit 90.127, 158, 187, 200.000 Coins die Sekunde. Ist auf jeden Fall stark. So, jetzt mal hier alles einsammeln. Auch einmal diese Mission hier abholen. Kriege ich dann mehr Schaden. Das finde ich gut. Und ich habe 200 neue Pets. Also ich habe 200 unique Pets bisher. Das bedeutet, ich kann mir ein legendäres Ei abholen. Das machen wir doch mal. Ein Augenblick. Superkristall wo? In den Bergen wo? In den Bergen. Perfekt. Als ob ich jetzt nochmal ein Superkristall abbaue. Ey, das, das wird heute auf jeden Fall was. Heute kriege ich die 210 Pets so easy zusammen. Aber sowas von easy. So, jetzt... Warte mal, so sehen die legendären Eier aus. Okay, gut zu wissen. Und ein Skorpion. Wow, jetzt habe ich meinen dritten Skorpion. Aber stabil. So, 42 Millionen. Das ist fast die Hälfte von dem, was wir vorhin hatten. Und wir gehen jetzt weiter Auto-Hatchen. Noch ein neues. Jetzt sind es nur noch drei Pets, die übrig sind. Nur noch zwei neue Pets. Mir fehlen nur noch zwei epische Pets. Dann habe ich alle epischen Pets. Okay. Ob das so gut geht. Aber jetzt sind es ja nur noch zwei ep epische Pets. Je weniger übrig bleiben, desto niedriger sind die Chancen. Beziehungsweise die Chancen sind immer gleich hoch, wir wissen Bescheid. Aber die ihr versteht schon, die Wahrscheinlichkeit. Und nur noch ein episches Pet, das mir fehlt. Als ob... Und ich hab's! Ich hab alle epischen Pets, Leute. Ich hab alle epischen Pets. Als ob ich es geschafft habe, alle epischen Pets zu bekommen. Guckt euch das an, wie vollständig ist meine Pet-Collection denn? Guckt euch das an! Natürlich, Shiny habe ich noch gar kein Pet. Scheinbeine 101, was versteht denn da... Scheinbeine. Schienbeine. Warum Schienbeine? 101. Wie funktionieren Shinies? Schienbeine. Shiny 101 heißt Schienbeine. Oh, wenn man ein Shiny-Haustier gezogen hat und das Haustier dann wegfused... Dann ist das nächste Haustier vom selben Typ dann trotzdem shiny. Das ist gut. Shiny-Haustiere machen 80% mehr Schaden. Ja, fällt mir. Und Haustierpunktzahl ist gleich entdeckte Haustiere plus gesammelte mythische Haustiere. Also die ganz allerletzten. Äh, so kommen die Leute auch auf so einen hohen Pets-Score, weil die mythischen Haustiere, die summieren sich dann offensichtlich. So, hier nochmal ein bisschen was einsammeln. Und ich müsste jetzt eigentlich schon wieder fusen. Weil dann hätte ich eigentlich. Doch, ich fuse jetzt schon. Ich fuse jetzt schon. Weil mir fehlen nur noch zwei neue Pets. Mir fehlen nur noch zwei Pets. Und die kriege ich jetzt beim Fusen easy zusammen. Weil guck mal, wie viele Pets ich hier zum Fusen habe. Und jetzt machen wir das einfach mal. Alle verschmelzen. Und. Als ob, wie viele epische Pets habe ich denn? Es hört nicht mehr auf. Und so viele legendäre. So viele Legendäre. Ein paar, die ich schon hatte. Aber auch ein paar neue. Ich sehe mindestens zwei neue. Das bedeutet, ich habe jetzt 216 sogar. Damit ist die nächste Region freigeschaltet. Die gucke ich mir dann mal an. Den Kristall bauen wir hier natürlich weiterhin ab. So. Und hier gibt es noch ein paar Eier, die ich einsammeln kann. Die Wellen stürzen am Strand ab. Ne, wir werden erstmal den da einsammeln. So. Das hier machen wir uns erstmal auf. Dann haben wir eine schöne Abkürzung vom Spawn aus direkt in die letzte Welt. Und hier ist ein Ei drin. Perfekt. Und... Nasson, ich hätte sowieso nichts Neues mehr ziehen können. Ich habe ja schon alle epischen Pads, die es gibt. So, hier gibt es so mal eine Fuse-All-Maschine und das mache ich auch, weil dadurch kriege ich dann auf jeden Fall ein paar neue Projudice-Pads. Sehr gut, und die rüste ich jetzt auch mal aus. Heißt, das, das und das kommen weg für das, das und das. Und so. Dann haben wir jetzt ein paar bessere Pets zusammen. Ein Haustier-Ausrüsten-Slot. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Dann können wir noch den Piratenaffen ausrüsten. Und hier gibt es noch mehr Drop Rate, Kaufe ich mir. So, gekauft. Und jetzt müssen wir uns noch die Eier holen. Da oben ist ein Ei. Oh, bitte. In dem Spiel ist es ja so, dass man überall immer abrutscht. Ah, es wird Ja, es wird schwierig. Es wird schwierig, weil es so rutschig ist. Ja, guckt euch das an. Ich kann nicht mal stehen bleiben auf dem Ding. Die haben es einmal richtig schwer gemacht mit dem Klettern. Einf ich glaube, die haben einfach dieses Slab-Ding hochgestellt. Okay, wie soll ich da hinkommen? Wie soll ich da hinkommen? Die Blätter haben doch keine Hitbox, oder? Doch, die Blätter haben eine Hitbox. Das macht es natürlich anders. Dann kann ich mich auf die Blätter stellen. Und dann kann ich hier auch rauf und kriege mal wieder ein... Held, das ich schon hatte. Und als nächstes wollen wir uns natürlich noch die zwei legendären Eier da hinten holen. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt hin? Also ich meine, diesen Baum, den kann man noch schwer hoch. Ja, ich rutsche mal zur Seite ab, aber ja. Wir versuchen es. Nein, nein. Ah, ich versuche es einfach. Ich versuche es einfach, Leute. Bitte, lass mich. Lass mich rauf. Als ob ich es eben so leicht auf das Ding geschafft habe und jetzt nicht mehr. Bitte, lass mich doch einfach rauf. Bitte, lass mich einfach rauf. Ich komme nicht mehr hoch. Wir versuchen es anders. Erstmal sammle ich hier ein bisschen wieder was ein, weil es bringt mir ja einige Coins. Vielleicht schaffen wir es von hier aus eher. Ne, dann machen wir es vielleicht von hier. Von der Pflanze in die Gabel. Lass mich auf die Pflanze, bitte. Bitte, lass mich auf die Pflanze. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Gessen, lass mich auf die Pflanze. Ja. Und jetzt in die Gabel. Und dann in die Gabel. Oh, das wird schwer. Ah, ich bin zu weit. Ah. Okay, ich habe es geschafft. Jetzt auf das Blatt. Das Blatt schaffe ich es nicht. Aber auf die hier. Dann vielleicht auf das. Ja. Jetzt hänge ich hier ein bisschen fest. Ah, nein. Ich bin wieder zu weit. Ah. Leute, wir sehen uns, wenn ich wieder da oben bin. Okay, ich habe es wieder hier rauf geschafft. Und von hier schaffen wir es doch niemals darauf. Okay, keine Ahnung. Ich versuche. Ich versuche, was ich kann, Leute. Ich versuche. Was ich kann. Hopp und hopp. Dann über die Bäume hier. Dann darauf. Hopp, hopp, hopp. Meint ihr, ich schau's von dort? Hopp und. Nein! Oh, bitte, lass mich hier wieder rauf. Ich war so weit. Bitte, bitte. Warum müssen die die Bäume so rutschig machen? Alles ist rutschig in dem Spiel. Ich sammle einfach nochmal Drops ein. Das sind meine einzigen Freunde im Leben, Leute. Ach ja. Wir versuchen es von hier. Oh, das ging jetzt aber einfach. Das ging aber sehr einfach, lol. Ähm, okay, ich hätte es direkt von dort probieren sollen. Und bam! So, unter dem Ei befindet sich ein Flammenkrieger. Sehr gut. Dann gehen wir hier weiter und holen uns jetzt endlich das Ei, das wir seit Wochen haben wollen. Und zwar das hier hinten auf der Mauer. Und darin ist ein... Noch ein Flammenkrieger. Okay, nice. Und ich sehe gerade, dahinter ist noch eine Region, in die wir rein können, wenn wir die 240 Pets haben. Und die 240 Pets, die kriegen wir, glaube ich, auch relativ schnell zusammen. Wenn wir jetzt noch einmal ein bisschen Coins farmen. Hier wird es aber wahrscheinlich dann wieder eine unsichtbare Mauer geben oder einfach gar keine... Ah, aha, was ist das da? Dahinter sind Sachen, die ich kaufen kann, plus 1 Gold. Was ist das? Es, da gibt es Sachen, die ich kaufen kann. Das sehen wir uns dann beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt. Nee. Aber Leute, wirklich, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir versuchen, die letzten Pets, die ich noch nicht habe, freizuschalten. Das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis dann und ciao.